Herzfrequenz. Endlich ist es da. Herzfrequenz. Herzfrequenz. Herzfrequenz, das erste Herzfrequenz. Album von Blümchen. Herz Mit den Smash-Hits. Herz an Herz. Herz kleiner Satellit und einem interaktiven CD-Rom-Part, in dem ihr noch einmal die Erfolgsstory von Blümchen aufrufen könnt. So wie die brandneue Single Boomerang. Herzfrequenz out now!